Du möchtest deine der box anschließen und weißt nicht wie? Nach diesem Video hier weißt du wie. Und ab geht's. So, jetzt erstmal umziehen. Umziehen haben wir. Jetzt müssen wir als allererstes erstmal den Saft abdrehen. Ne? Also das Rohr drucklos machen, wie der Fachmann das machen würde. Oder bezeichnen würde. Das muss jetzt hier ab. Und dazu müssen wir den Druck aus der Leitung lassen. Sonst werden wir hier voll gespritzt. So, da gehen wir uns erstmal in unseren Heizungsraum, wo wir alles fachgerecht angeschlossen haben. Und schauen mal, wo das Roh überhaupt angeschlossen ist. Irgendwo da. Und da wir uns das alles gemerkt haben, können wir jetzt fähiglich sicher sein, wenn wir den Hahn zumachen. Zack. Und den anderen auch. Dann ist da kein Saft mehr drauf. Ich überlege ich gerade, ob das wirklich so ist. Warte mal. Nein. Doch, oh. Wir haben es doch so hingebaut. Genau so. Genau, doof. Ich habe mich voll selbst verarscht. Glück, Dass wir noch mal geguckt haben, ein Glück. Also, falls ihr zu günstigen Wärmemengenzähler braucht, ähm, schreibt es mir in die Kommis. So, wir drehen jetzt auch noch herab. Zack, Zack 1 und Zack 2. So, da wäre das Rohr jetzt quasi zu. Der Druck ist aber immer noch drauf. Ne? Also, der Druck muss jetzt runter. So, dazu habe ich jetzt hier schon eine Entleerung gemacht. Weil das dann einfacher ist. Uh. Und habe jetzt hier erstmal akkurat den Hahn angebrochen. Das war jetzt nicht so toll. Okay. Das sind aber Sachen, die einfach passieren. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Weil... Die können wir ja entweder A ersetzen. Oder B. Wir nehmen jetzt einfach die Zange wenn das Teil zu. Ist der jetzt zu oder ist der auf? Also muss so auf sein. Genau. So, weiter geht's. Das haben wir jetzt erstmal. Diese Leitung ist also drucklos. Können wir das da erstmal abschrauben. Also das hier und das hier. Der Quatsch muss erstmal weg und dann können wir da anzeichnen und machen und tun. Und ja, ich höre mal schnell was zum Unterlegen. So, wir haben was untergelegt, jetzt kann es losgehen. So, wie machen wir das jetzt mit den Tränken hin? Natürlich. So, jetzt muss man schauen. Wie groß ist das Teil eigentlich? Moment. 13 sind es hier oben. Also das biegt sich hier ein bisschen durch. Wenn ihr das seht. Das macht hier so eine Welle. So. Und hier oben ist es 13 und 1 würde ich sagen. So, da ich jetzt noch nicht weiß, ob ich jetzt noch was aufbauen möchte und das Teil jetzt hier so gut funktioniert, dass wir, Moment. Wo ist der Deckel? Den Deckel, den können wir jetzt quasi anpassen. Also ob jetzt hier eine, eine Gipskartonplatte Tour äh, weg ist oder nicht, spielt keine Rolle, wir kriegen es trotzdem fest. Ist das stimmt? stimmt das? Nee, stimmt nicht. Dann guckt das Teil hier raus. Nicht so richtig raus. Aber das muss quasi von vorne bündig Platte sein. Also lassen wir das erstmal flexibel, weil ich noch nicht weiß, ähm, wie ich die Wand hier gestalte. Entweder Nehme ich jetzt hier so eine Platte, das weiß ich aber noch nicht, das ist eine 6 mm ähm, Multiplexplatte. Oder es kommt nochmal Gips drauf. Aber ähm, ja, da die Heizung jetzt natürlich durchballert, weil kein Thermostatventil dazwischen ist, äh, will ich das heute abstellen. Genau. Und ich filme nebenbei mal ein bisschen mit, damit ihr seht, was bei mir abgeht. So, weiter geht's. Ich mir jetzt also, wo das Teil hin soll, bildlich, so kommt das schon hin, so kommt es hin, genau, so. normal sagt man da jetzt glaube ich einen Meter ist angesagt, das auch bei Meter 10 immer, also die Steckdosen sind immer Meter 10 ne? und das Teil sollte eigentlich auch auf einen Meter hängen, glaube ich, das ist so, also ich bin jetzt kein Klempner, mir ist das jetzt Wumpe, weil es ja meins ist. Im Prinzip äh, könnte es auf den Meter hängen. Müsst ihr wissen. Check. Das ist die Oberkante. Und die machen wir uns jetzt erstmal gerade durch. Nee. Okay, ich finde meine Wasserwaage nicht. Ich nehme die digitale Wasserwaage. Kurzlinien von Bosch. Yeah. Und suchen uns irgendetwas, wo wir ihn draufstecken. So, weiter runter. So, das ist oben. Das ist oben. Und die Frage, wo ist hier hin? Also guckt hier immer noch der Knüppel. Der guckt zum Schluss raus. Und die Blende ist halt da drauf. Ja, ich entscheide mich jetzt für die Mitte, weil so vom, vom, äh, von der Aufteilung hier macht es ja jetzt keinen Sinn, dass das Teil jetzt hier ist. Also es ist nirgendwo ein Weg. Also hier kann ich eh keinen Schrank hinstellen, also hier auch nicht. So kommt schon hin. So ist gut. Achslastig Steckdose brauchen wir es jetzt ein. Achslastig Steckdose. So, 13 durch 2 sind 12, 6. Zack. 13. Zack. So, das ist jetzt das Knirschemaß, ne? Dranhalten. Klötzen auf und anzeichnen. Schön festhalten. Uuh. Ich hab's verkackt. Tada! Tada. Ist noch nicht? Da fehlen noch unten die Knupsis. Die Knupsi noch da Die muss noch weg. Diese Knupsis hier. Diese Knupsis. Egal. Ja. Schritt weiter. Yeah. Jetzt überlege ich gerade, wie machen wir die fest? Also im Prinzip habe ich die anderen alle mit einer Regelschraube fertig immer, äh, festgemacht, also die ich jetzt schon eingebaut habe. Hier hätte ich mir das jetzt eigentlich so überlegt, aber das ist alles viel zu kompliziert. Das ist alles Quark. Also die einfachste und schnellste Möglichkeit, klammer auf, in meiner Welt, ist Schrauben nicht so gibt. Das, sind eine, das ist eine einfache 25er Trockenbruchschraube. Die verwende ich zurzeit. Kann im Prinzip jeder Heimwerker auf jeden Fall eine Packung an der Ecke stehen haben. Die braucht man immer. Immer und immer wieder. Gut und günstig. So, die kommt jetzt einfach hier rein. Zack, das war's. Machen wir aber erstmal unser Roderlei. Beziehungsweise zeichnen das an. So. Da müssen wir jetzt genau hingucken. Also in meinem Fall jetzt hier und hier ist so ein weißes Teil und bis dahin muss das Rohr. Nicht wahr. Also müssen wir jetzt bis hier hin messen. In etwa. Also ein Stückchen höher. Ich denke mal, das ist die Kante hier. Na, Aufnahme. Wie gesagt, in meinem Fall ist das Multiplexrohr. Hier ist die Kante, bis dahin müssen wir messen. So, ich mache es jetzt so. Datei hier dran und Strich dran. Zack. So. Jetzt ist natürlich nur wissen, was vor- und rücklauf ist. speziellen fall ist es jetzt so dass die rohre nicht äh, in, einer, in, einer, in einer kreisbewegung gelegt sind sondern die sind von vorne nach hinten gelegt ne? also gehen in meinem bringen jetzt hier und dann gehen die da hoch und dann auch wieder hier von da hoch. so also spielt im prinzip keine rolle wenn ich jetzt keinen Tankfehler habe, das weiß ich jetzt nicht. Das passiert auch auf Mal. Dann spielt es keine Rolle, welches Teil wohin kommt. Doch, es spielt eine Rolle. Stimmt, das hatte ich nämlich schon mal, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Äh, wir müssen wissen, wo ein Rücklauf ist, weil wenn ihr das jetzt falsch rum anschließt, fängt die Heizung an zu klopfen. Die macht dann dünn, dünn, dünn, dünn, dünn. Das ist so ein Zeichen davon, dass der Vor und Rücklauf bei irgendeinem Heizkörper vertauscht ist. Ist bei der Fußballheizung genauso. Das liegt an dem Metil. An dem. egal. An der Fließrichtung. Die muss beachtet werden. Ja. Da steht sogar drauf. Das haben die draufgeschrieben, für so Idioten wie mich. <lacht> da. Da geht's rein. Und da geht's raus. Das heißt also, wenn ich jetzt richtig bin, jetzt muss ich gucken, wo bei mir jetzt der vorne Rücklauf ist. Da nehme ich euch jetzt mal nicht mit. So, Links ist vor und rechts ist zurück. Genau, hier habe ich mir noch Ja, okay. Gut, das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich hätte mir den Warmen isoliert. an ja. welche Seite ist das jetzt? Die muss ich doch noch nochmal abschrauben oder was? Oh, ich hätte jetzt gehofft, dass das einfach ist. Einfach mal einfach ist. So. So, das war Schnippschnapp. Genau. So, das musst du überkreuzen, genau. Richtig. So. Richtig ist jetzt. Zack. Zack. Jetzt. Anziehen, so. Ihr wollt's? Also im Prinzip lasse ich das jetzt in meinem Fall erstmal so wie es ist, wie gesagt, ich würde es dann, oder ihr könnt euch das ja jetzt hier, lasst ihr das einen Zentimeter rausgucken, wenn es eine Riebsplatte ist, die ist 1,25, lasst das einen Zentimeter rausgucken oder halt 1,2, sollte da nur nicht rausstehen, weil es dann beim Spachteln Probleme gibt und die Abdeckung natürlich hinten Luft hat, also einen Zentimeter rausgucken lassen, da geht der Tropf in Ordnung. Die Klempner werden natürlich ausflippen. In meiner Welt reicht es mir vollkommen, wenn es so funktioniert, wie ich sagen möchte. Es darf nicht klopfen, es muss funktionieren und fertig. Wie das Teil jetzt hier fest ist, interessiert mich null. Nada. Okay. Also, können wir uns Saft wieder aufdrehen? Das ist jetzt das eigentliche RTL-Ventil hier. Und hier könnt ihr quasi den Vorlauf oder den, äh, den Wert bestimmen. Mit was oder was in einem Fußboot drin sein darf, bestimmt meistens das, was drin gelegt ist. In meinem Fall ist es Holz und eine USB-Platte. Also Holz in Form einer USB-Platte. Ähm Da müsst ihr jetzt gucken, was ihr für, Be für, für Belag habt oder für Fußboden und äh, da gibt es so eine Obergrenze, was man, was man da machen kann. Sonst fliegt das Zeug auch mal auseinander. Also sagen sie jedenfalls. Also ich habe jetzt noch keinen Fußboden gesehen, der deswegen kaputt gegangen ist, aber es kann ja auch sein. Ja. Ich lasse den bei mir auf das Brett offen, weil ich da bis jetzt auch keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Ich mache mal auf. Der Reser wie machen wir das jetzt? Ich habe mir dazu jetzt ein Stück USB geholt, also ein Rest halt, ne? Und. Das Teil werden wir jetzt einfach dahinter schrauben. Ich hätte natürlich vorher probiert, ob das da reinpasst. Ja? Nicht, dass ich mich hier noch lächerlich mache. Das wäre noch das Größte. So, da reicht jetzt Pi mal Daumen. Ne? So. So, Arschlecken. So, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr schrauben könnt dann, beziehungsweise wenn ihr euch jetzt hier oben noch was dran macht, wenn ich jetzt so nachdenke, dann mache ich das so. Und ich weiß, wo die Mitte von dem Brett ist. Ne? Wenn ich, jetzt hier sitze, boah, da, na, anzeichnen. ich hatte mir jetzt glücklicherweise den Ausschnitt, den ich hier rausgenommen habe, hinter die Vorsatzschale gestellt hier. Also die ist noch nicht ganz, ganz fertig, in meinem Fall sieht jetzt Zug aus bei mir und die hatte ich dann halt hier dahinter gestellt, damit ich sie wieder finde. Und das ist mir eben glücklicherweise gerade noch eingefallen, dass die irgendwo sein muss das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Jetzt müssen wir das passt Und das hier einfach nur einen Zentimeter drunter. Yeah. Wir teilen das Teil jetzt in der Mitte. Dann fertig ist der Lack. Das ich als erstes. Versenkt zu kriegen. Wenn man gegenhalten kann, geht das ja. Also es geht schon so. Ich hätte nicht gedacht. Aber ich will jetzt von hier noch dahinter fassen. Das ist das Knie. Prima Ballerina. So, tausch. Die vorläufige Endmontage habe ich fast vergessen. Thermostatkopf und die Blende. Äh, Blende wird hier so eingeklingt. So, zack, ganz vorsichtig. Jetzt geht die Blende kaputt. So. Das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ähm, ja, abonniert den Kanal, macht das Glück klein ein, dann verpasst ihr kein Video mehr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, euer Markus. Ciao!